Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin P. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Okay. Ja. Was ist denn im letzten paar passiert, Danny P? Sag es uns bitte. Wir haben eine Maike gejagt, die sich nicht so gut ähm, benommen hat in ihrem Beruf. Ja, sie hat einen Koffer gestohlen ja, und ist durch Wände gegangen mit dem Koffer. Nachdem wir gegessen hast. Wie auch immer das möglich ist. Es, ich glaube mal, dass du jetzt ähm, erstmal das Hotel äh, wieder auf Hotel erforschen gehen, gehen musst und du dann per Start auf Teamspiel gehen kannst. Ja, weil ich habe jetzt einen Neun. neuen, ja. neuen Ja. Ja. Hm. Gut. Ja. Gut. links Hä? Äh. Ich glaube, ich glaube, wir müssen erst. Wir müssen erst was. Uns melden meinen Controller anmelden. Na los, komm du. Nee, wir müssen erst meinen Controller anmelden. Hm? Wieso? Weil wir meinen gerade nicht finden. Hintergrundgeräusche. Hintergrund. Oh, alles Hinter geht kaputt. Alles geht kaputt. Der geht. Okay. Okay, jetzt mal meinen nehmen. Klar. Ja. Mein USB. Dann okay. nehme nehm ich den gerne mal an mich. Dankeschön. Ja. Gut. Gut. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Okay. okay. Kommunikation abgeschlossen und. Hoho. Jetzt bin ich auch am Start. Juhu! noch 25 Ja, ich habe noch 25 HP, aber ich kann nicht sterben. Kann ich nicht weil ich aus dem bin. Ja, ja, mal wieder ran, ne? Ich komme noch wieder. Mein, mein, mein, mein, mein, mein. Hier, pass mal auf. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Da kannst du ja da durchgehen. Wir ja. haben das hier. Den das scheint mir nicht zu gehen so. ich glaube wir haben hier einen Stromausfall. ausfall das zeit ist nicht Meiner! Hast so gut gemacht! Ich weiß! Ich Uh oh! Ne? Was wie wo? Was? Oh. oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wenn viel. Oh, da oben ist ein Ding. Ja, da oben ist ein Hebelstein. Oh. Oh, oh. oh. ich komme, ich, komm, ich kann ich kann ja gar nicht. Mehr, ja. Wat? Ach du kannst da runter, okay. Ich kann da runter gehen. Noch einer. Oho. Sehr schön. Ja. Hallo, nochmal. machen? Schön. Okay. Dann gehe ich mal. Halt die Ohren Steig. Ja, okay, ich Oh! Okay, so viel Geld. Oh. Das ist meins! Das ist meine. Oh. oh! Was? Oh ha. Hat mir weh getan! Ja. Ah oh. Mhm. oh schon das ah, jetzt können wir, können wir zusammen Spaß haben. Ja. Ja, warte mal, ich mache das hier auch und du gehst da runter. So, runter. Ich glaube, glaub, wir haben, haben jetzt genug Spaß gehabt. Wir sollten weitergehen. Ja. In die dritte Etage. mal wieder respawnen ja gut okay ich, ich muss jedes mal respawnen aber egal äh, das ist da, ne? nein aber wir können da reingehen das können wir machen ja jetzt okay. <lacht> <lacht> <lacht> sammle den ein sehr gut alles kaputt auf yeah ja eigentlich. Das wir später, damit wir uns Items kaufen können. Okay, Das ganze Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Jetzt könnte mich auch mal in Aktion sehen. Juhu, genau, ich bin auch, ich bin auch Geld geil. Ja, das ja. <lacht> ja, das ist schön, ne? Ja. Du hast Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Ja, Geld. Das ist noch mehr Geld, ey. Wie kannst du wagen, dieses ganze schöne Geld hier liegen zu lassen? Das war, das war cool. Ja, gut Wie tust du mit deinen? keine ahnung schön ich bestehe besteh aus glibber ja warum was besteht das glibber ich habe keine ahnung okay. ich da ist eine kurze von mir oder so uh, Wie <lacht> viel schneller als du nein bleiben nicht haften. die bleiben nicht stecken das das ist ja, okay. Rechtkopf oder okay. so? Nein, es gibt keinen schon mal den Okay. Da gehen wir mal zu drei. Ja. Ah. Okay, so, ich blend dich. Ich bin dich. What? <laughs> schön aus so, eine karte sein ich komm. ich die irgendwie nicht du hast einen schlüssel da oben ist so was eine glatte Pechung. genau ja. Oh, ich verstehe. Und höre ich Ah. Das habe ich überhaupt nicht gesehen bei meinem Oh, so spiel hat ähm, Ich glaube, drück mal den rechten Knopf, ob dann was passiert. Bye bye. bye, -bye. Ah, so okay ich muss äh, was, was wie nicht aufmachen ah. der alte schlüssel in der toilette trick ja ho, ho. Oh, klar meiner wieder darauf irgendwo reinschicken also du kannst du kannst mir den schlüssel abnehmen Okay. Und ein Edelstein im. Oh. Ja, der alte Edelstein im klo Trick. Die alten Münzen in der Toilette. Hm, wo muss ich das hier hin? Ey, stände mich nicht! Ah, oh, wait. Wait. und dabei ähm, nee, ich bin außerdem ich bin, bin noch im leben da glaubst du, auch nur, du, bist, du bist schleim ich bin zwar nur schleim aber trotzdem Ich habe gefühle Da machen wir ja hm. Hm. Hm. und da ist der Schüssel schon wieder weg Weg! Ehrlich, ja, ich mal benutzen. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Was? <lacht> Ich habe hm. okay. ich. Okay. Da hat er Ja. Wir sollen diesen Schlüssel aufnehmen. Ich hab eine Mülltonne getreten. Warte hm, mal, da Scheren, was? Scheren? <lacht> Luigi, hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat einen Aufzugsknopf. Ah, warte. Oh, beide nach oben zeigen. Lass nice, mal. Nice. So ein Pick. Da. da. da. Okay. Mann, die müssen beide so nach oben zeigen. Die Dinger, oder? Nee. war gewartet. Wir sollten erstmal, erstmal uns oh, in die Richtung gegeben. Ich wette, das ist richtig. Warum kann ich nicht so, so langsam laufen? Ich auch so stören? Sehr riesig. Okay. Oder kam der raus? Ne? Ja. Nee, der passt nicht. Ist. Warte, wir okay. liegen da schon wieder am Boden. Was? Aua! Sterb, warte, Stirb. Oh. Ich hab sie kaputt gemacht. Jetzt hast du mir den Schlüssel abgenommen. Der macht hat nicht gehört, Harry. Ja. ja. ja. Da mach man. Ja. Da kannst du ja durch. Ja das ist ein Pick. Was haben wir eigentlich? Was haben wir für ein schlüssel Dann kannst du ja durchklibbern einfach. Ich kann da durchklibbern, aber da sollten wir nicht hin, weil wir haben keinen Pick-Schlüssel Was? Nein. War nicht so dann gedrückt, Mann. auch Ja. Ja, da geht's. Hey. Na, t Ho -ho, yeah. Ho -ho. Ja, Wo kann man denn Schüsse reinpacken? Oh. Ja. Du hast ja gemacht. Warum machst du ihn das... <lacht> ja, mach die Kasse. Ja, mach die Kasse. Nehm hm. all das Geld mit. Mach ich. Hm. Sing, sing. Uh. Schlüssel zu einem Herzen. Hm? Was wolle? Ne. Hörst du mal auf, meine Nase anzufassen? Ich will das denn kaum. Den Aua! Ich blende sie von ihr aus. Hoho! ho! Oh, ich kann ihn ja. Ich <lacht> auch. In die Rolex Uhren. Oh, Diese die Rolex Uhren. War <lacht> teuer auch für mich. Ja genau. <lacht> genau so. Ich so, doch alles ein. Was mir? Nein, nicht mehr. Und kommt. Mein Gott, das <lacht> war Vandalismus betreiben. Ja! Ho, ho. Herz. Da. Was war hier oben? Ja, du sollst da mal hochklettern. Ja. Wieso, kannst du kannst nicht klettern? Ich kann nicht klettern. Ich ja. bestehe aus Glibber. Der große Nachteil eines. eines ah. Geschöpfes. Ja. Ich bestehe aus Glibber. Aber aber weißt du, auch da dabei ist, ich kann mich hier das regenerieren. Ja, Oder hier, ich kann auch das machen. Au! Ah. <lacht> oh. oh. den Au! <lacht> oh. Ha! Ha! Oh. <lacht> oh. ja, ha! Warum stehen mir wieder ab? Ich bin sowieso gleich. Oh. Ich, wir sollten einfach wieder runtergehen. Okay. Nachher mhm. da ist das Herz. -Ding. Ja. In Routine. Ich mache ja. Alles. <lacht> muss ist sowas so was für irgendwas? Komm. Du schaffst das. Ich weiß es. Ich glaube, wollte dich hauen. das. Oh. Ich hoffe, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Vandalismus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ist das in Ordnung? Das ja. Ist in Ordnung. Dankeschön. Das wollte ich hören. Ich glaube, ich weiß, wie die Folge heißt. Vandalismus. Ja. Vandalismus Deluxe. Oh, und Geld. Vandalismus. Ja. Hm. Da wollen wir mal sehen. Okay, das ist weg. Uh. Na, weil ich das ist. Ich meine, ein Picture. Hm? Ja, einfach abgehauen. Ist. Kann er es machen. Ja, das geht ja mal so überhaupt nicht, ne? Das ist ja einfach so ein Schüsselgewicht, ey. Oh. Oh. Ja. Ich bin reich. Oh. Oh. oh. oh. ach. Na, das ist ideal. Mit allem meinen hier. Ja. Bleib werden weg von mir, ihr kleinen Scheißer. Was habe ich mit dem Schwank oder was? Aho. Oh. Mach das mal fertig, dann das Geld. Ja, so. Oh, macht man das? Ja, so macht man das. So Ja, das wollte ich doch gerade holen. M musst du hier noch in Ruhe Vandalismus betreiben? Nein, so geht es aber mal gar nicht, ey, dass ich hier keinen Vandalismus betreiben kann. Glaub, das war es genü war genügend Vandalismus. Wir sollten gehen. Es gibt Vandalismus. Äh, äh. nee, Hallo! Oh, da oben rechts. Naja. Äh, äh, äh. Was ist mir passiert mit den Stühlen? Ja, da? Hm. gesehen, man aufeinander gestapelt. Äh. Jetzt ist die Kasse weg. Wo ist sie nur? Der ultimative Sicherheitsmechanismus von der Bankräuber. <lacht> ja. Das <sind> Kassen. <lacht> ja. Was ich ja auch liebe. Lautloser Alarm aktiviert. Was? <lacht> Was? Das wollte ich zinsen. Echt? Ja. Irgendwie hier unten unterm Tisch irgendwie so ein Alarm. Lautloser Alarm aktiviert. Der ist doch gar nicht so lautlos, wenn man das dann sagt. Ach, das macht keinen Sinn. Äh. Hallo, nochmal hier noch Wasser auf. Ein Wasser. du doch nicht. Ich halt so, so, so ein Tröpfchen, will mich doch jetzt umbringen. Oh. Und dann kommt <lacht> Scheiße. Ein so Wassertropfen, ja, bringt mich um. Ja. Leute, jetzt zieh jemand die Arme. Aufpassen. Ah, diese Schmerzen. Hallo, liebe Gäste! Ich ist bestimmt bei der Kühlschrankung. Oh, goldener Geist. Ich fehlt dir? lebt noch. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt noch hier schnell das ganze Loot einsammeln. Und dann ab zurück zur Basis. Ich frag mich noch, wo die Kasse ist. Hast du irgendwo die Kasse gesehen? Äh, mach mal. Ja. Ich will erstmal mal deinen betreiben. Es ist nie... Es ist nie genug. Ey, guck mal, da oben ist der neueste. Ich sag neueste, dann ich irgendwie jedes Mal auf Äh, neueste ist Terry Bogart. Hast du mit dem schon gespielt? Ja, ich hab schon auch mit dem, ja. Sehr, sehr gut. Ratten. Ich erinnere mich sehr an Captain Falcon, wenn ich bin. Goldene Ratten! Drei Stück! Alle erwischt! Jetzt muss mal ganzen loot einsammeln. Der Loot vor den ganzen der wird mein sein. Ist ja nicht so, boah, als ob ich schon stark genug bin. Ja. Ich meine, ich bin ich bin unbesiegbar. Oh, mich kann man nicht töten. Ah. Na, klar. Ja, oh, jetzt. Yes. Jetzt die Kasse. Wenn da jetzt wieder ein Schuss und dann erst dann drehe ich am Rad. Dann drehe am Rad. Warum oh, Mensch? Hoho. Hoho. Yeah. -ho. Ho -ho. Schick aus. Oh. Oh, da wollte ich hauen, hauen. Soll ich mal zeigen, wie man So macht, so macht man das. Okay. Alter. Also ja, nee. Kannst du gar ganz Ja, So. Habe oh. ich gewohnt dass dieser Tisch noch da war? Hatte ich das gewohnt? Mochtest ja. du das nicht? Er muss zerstört werden. Das war klar. Hallo, oh. Oh. So. ja, genau. Das. Da hatte ich jetzt gerade voll irritiert. doch. Ne? Äh. Also, ich bin natürlich direkt in die falschen. Dinge gegangen. Und ich bin da. Aha. Okay. Oh. ich muss mir helfen. Ja, jetzt wieder noch einmal. Ja. Ich, dachte, ich Ja. Ja. Kann ich jetzt mal jetzt endlich die ganze Zeit nichts machen, weil mach ich mal aus dem Bildschirm wach. Ah, hat mich jetzt gerade geblendet. Ah. Ich helfe. Ah, ich sehe nichts. Helfe. <lacht> ich sehe nichts. Du hilfst nicht, du blendest. <lacht> hey, ich helfe. <lacht> Boah, ist das ja das richtig stark am Blenden. Ja, ich sag's doch, dass das blendet. Ah! Oh. Ich glaube, ich habe was da gefunden. warte ich habe auch. Sehst du das? <lacht> Ja, ich habe was. Es ist irgendwo da, da gefunden. Auf der Seite. Ne, ich glaube, es ist auf der Seite. <lacht> nee, ich glaub, ist auf der Seite. In der Richtung ist einfach irgendwie geblendet. Ey. <lacht> ja. Oh aber keine Karte. Ah äh. oh, oh, oh. nein, ne. er war doch noch zu so jung. Hallo. Aha. Mhm. Okay. Erstmal alle Knochen brechen. Okay. ich wieder mal. Ich glaube, der sieht böse aus. Aua! Ich möchte. Ich, ich. ich muss mich regenerieren, ey. Ich hatte nur 5 HP. Schade, ich habe die Bank befehlt. Was? war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Er will mich definitiv in meiner Forschung vor bringen. Also macht weiter so, ja? <lacht> ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, weil es sind schon 30 Minuten. Ah, wirklich schon? Ja. Deswegen sagen wir mal danke fürs Zuschauen, Zuschauen und tschüss.